So, hallo liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, du hast ja jetzt schon einige Zeit nichts mehr von mir gehört. Das liegt einerseits daran, dass ich in dieser großen Transformationsphase, in der wir alle uns derzeit noch befinden, selber auch schon ganz schön im Prozess bin. Andererseits hatte YouTube mein letztes produziertes Video zwölf Stunden nach deren Veröffentlichung bereits wegzensiert. Dabei handelt es sich um eine umfangreiche sechsstündige Dokumentation. Insgesamt gehe ich in dem Video in acht Kapiteln und über 80 Unterkapiteln auf die aktuelle Krise ein und beleuchte die Hintergründe. Damit war YouTube aber nicht einverstanden. Doch spricht in einer so langen Dokumentation nichts dagegen, wenn ich zumindest Teile des Nachwortes dieser Doku noch einmal bei YouTube hochlade weil dieser Abschnitt nicht so brisant ist wie der Rest des Videos. Aber die aktuelle Informationskrise, in der wir uns derzeit alle befinden, gerade in diesem Abschnitt auch noch einmal sehr treffend auf den Punkt gebracht wird. Daher heißt mein neues Kurzvideo also, die Sache hat ein Nachwort. Und wenn du nichts mehr von mir verpassen möchtest, dann schau doch am besten gleich auch mal auf meinen Telegram-Kanal Eternal Ohm Videoportal vorbei. Zu beachten sei noch, dass bei sehr langen Videos die Telegram-App zwingend benötigt wird. Diese gibt es aber kostenlos für Computer und Smartphones. Ohne diese App, nur mit einem normalen Internetbrowser, zum Beispiel Firefox, könnte es nämlich passieren, dass eine Fehlermeldung kommt und das Video nicht abgespielt werden kann. Aber es lohnt sich meiner Ansicht nach schon derzeit sehr, auch den Telegram-Messenger nutzen zu können. So, ich wünsche dir jetzt viel Inspiration mit den ersten zwei Dritteln meines Nachwortes. Bleib bitte gesund und wachsam. Alles Gute dir. Kommen wir nun zum letzten Abschnitt meiner Zusammenstellung rund um diese und die kritische Hinterfragung, ob von der möglicherweise eine ausgeht oder eher nicht. Ich habe dir in den letzten gut fünfeinviertel Stunden alle wesentlichen Fakten und Indizien meiner Ansicht nach mitgegeben. Natürlich ist die Thematik so riesig, dass eine vollständige Beleuchtung schier unmöglich ist. Mich hatte es auch überrascht, dass dieses Video am Ende doch so lang geworden ist. Aber ich habe mich dazu entschieden, alle von mir hier dargestellten Aspekte in eine einzige Videodatei zu packen, anstatt ein Mehrteiler daraus zu machen weil ich der Ansicht bin, dass alle von mir hier präsentierten Unterkapitel sehenswert sind und jeweils ein wichtiges Puzzleteil in der Gesamtschau darstellen, um sich überhaupt einen zumindest groben Überblick der aktuellen Geschehnisse auf der Erde verschaffen zu können. Selbstverständlich bin ich als Mensch nicht unfehlbar und du hast dir sicherlich auch schon viele Gedanken gemacht und dir viele Meldungen angeschaut und angehört. Es geht mir daher nicht darum, dir das eigenständige Denken abzunehmen. Doch derzeit herrscht eine sehr große Informationsintransparenz in der Gesellschaft. Verschiedene mögliche Wahrheiten stehen diametral entgegen zueinander und werden in gegenseitiger Konkurrenz zueinander feilgeboten, wie Lebensmittel auf einem Wochenmarkt. Hinzu kommt, dass jeder Mensch, also auch ich, nur einen sehr eingeschränkten Radius hat von wo er Informationen her bezieht. Bei den alt etablierten Massenmedien, also Fernseh, Radio und Zeitung, ist die Diversität in den letzten 20 Jahren sehr, sehr stark zurückgegangen, sodass beispielsweise die meisten Tageszeitungen ihre Meldungen direkt von den wenigen Nachrichtenagenturen abschreiben. In allen Tageszeitungen steht mittlerweile also nahezu das Gleiche drin. Gleiches gilt für Fernseh und Radio. Im Internet ist die Diversität hingegen grundsätzlich höher. Doch hier hat sich gezeigt, dass die Suchmaschinen Daten von Nutzern sammeln, dabei deren Vorlieben ermitteln und anschließend beispielsweise auf Facebook oder YouTube stets nur noch jene Beiträge und Videos dem Nutzer als Vorschlag zugänglich machen, die eh schon seiner Weltauffassung und seinen Interessen entspricht. Hier spricht man von einer sogenannten Informationsechokammer, also im sprichwörtlichen Sinne, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder heraus. Und der gleichzeitigen Gefahr der einseitigen Informationsgewinnung. Dabei entsteht für den Endnutzer hingegen ein trügerisches Gefühl, allumfassend informiert zu sein. Gerade die Tatsache, dass so viele Menschen den unterschiedlichsten Blickwinkeln folgen und glauben, mit ihrer eigenen Sicht der Dinge die einzig wahre Richtung eingeschlagen zu haben, wirkt aber wiederum die Gefahr, dass die Gesellschaft immer weiter auseinandergerissen wird. Es entsteht eine Spaltung in der Gesellschaft, in verschiedene Meinungslager oder neuerdings sogar in verschiedene Angstlager. Siehe dazu auch meine Ausführungen zum Thema Ängste während der Koronie. Das wiederum könnte für gewisse manipulative Kräfte aber von Interesse sein. Nicht ohne Grund gibt es den uralten, aus der Antike stammenden Leitsatz »Teile und Herrsche«. Divide et impera, denn wenn sich eine Gruppe innerlich uneinig ist, kann sie auch besser gelenkt werden. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, ob es manipulative Kräfte in der Welt gibt. Schau dir nur die Werbeindustrie an. Sie ist das klassischste Beispiel für Meinungsmanipulation. Aber ich kann auch verstehen, dass kein Mensch es sich gerne eingestehen möchte, einer falschen Pferde gefolgt zu sein. Zwei Zitate möchte ich in dem Zusammenhang nennen. Das erste Zitat Eine Lüge muss nur oft genug wiederholt werden, damit die Menschen anfangen, sie als Wahrheit zu akzeptieren. Die Zitatquelle ist unbekannt, aber des Öfteren äh, wird das Zitat Josef Goebbels zugeschrieben. Also eine Lüge muss nur oft genug wiederholt werden, damit die Menschen anfangen, sie als Wahrheit zu akzeptieren. So ist ein Trugschluss. Und die, das zweite Zitat. Wenn wir lange genug beschwindelt wurden, neigen wir dazu, jeden Beweis des Schwindels abzulehnen. Wir sind nicht länger daran interessiert, die Wahrheit herauszufinden. Der Schwindel hat uns gefangen. Es ist einfach zu so schmerzlich zuzugeben, Sogar uns selbst gegenüber, dass wir so leichtgläubig waren. Zitat von Karl Sagan. Es gibt noch eine Falle, in die wir tappen können. Ob wir einer Information Glauben schenken oder nicht, hängt auch davon ab, aus welcher Quelle sie stammt. Ist die Quelle vertrauenswürdig oder nicht? Ich sage mal so: Diese Einstellung ist grundsätzlich nicht verkehrt. Es ist durchaus ratsam auch eine klare Grenze zu ziehen, welche Informationen aus welchen Quellen man näher an sich ranlässt und welche nicht. Oft kann im Alltag dies eine nützliche Vorgehensweise sein, um sich Spam vom Hals zu halten. Doch besteht immer auch die Gefahr des Irrtums. Besonders heikel wird es dann, wenn wir einer Quelle deshalb keinen Glauben schenken, weil wir von einer anderen dritten Quelle gehört haben, dass sie unseriös sei. Also wenn die Informationsquelle keine Empfehlung bekommt von einer anderen Informationsquelle, der wir bereits Glauben schenken, wie beispielsweise von Freunden, Verwandten, Lehrern oder netten Arbeitskollegen, aber auch unpersönlichere Vertrauensquellen, also denen wir schon Vertrauen geschenkt haben oder haben könnten, wie etwa das Fernsehen oder der Tageszeitung. In dem Fall bestimmt nicht der Inhalt, der Information, also die reine Faktenlage, ob ihr Glauben geschenkt wird, sondern der gute oder der schlechte Ruf seiner Quelle. Auch fremde Informationsquellen werden oft pauschal vorschnell abgewiesen. Eine Form von Xenophobie. Stell dir beispielsweise vor, ein alter Freund will sich nach vielen Jahren bei dir melden. Schreibt dir eine E-Mail. Doch weil seine E-Mail-Adresse für dich unbekannt ist, landet die Mail bei dir im Spam-Ordner und würde nach einiger Zeit automatisch gelöscht werden, wenn du nicht gelegentlich den Spam-Ordner nach würdigen E-Mails durchsuchst. Sein Kontaktgesuch wäre dann an dir vollkommen unbemerkt vorbeigegangen. In diesem Beispiel sehr schade für euch beide. Daher ist es meiner Ansicht nach sinnvoll und wichtig, die Frage der Glaubwürdigkeit immer wieder neu zu hinterfragen und neu zu bewerten. Menschen ändern sich. Jemand, der einmal dein Freund war, kann sich plötzlich gegen dich stellen. Und Menschen, die einmal fies zu dir waren, können plötzlich einen Sinneswandel durchgemacht haben. Das Leben ist im ständigen Fluss. Dem dürfen wir gerne Rechnung tragen. Es kommt übrigens der Wahrheit auch nicht nahe, pauschal zu behaupten, alles Böse, Schlechte und Verkehrte sei stets im Außen zu suchen, während alles Gute und Wahrhafte vor der eigenen Haustür zu finden ist. Kennst du nicht hin und wieder auch das Phänomen, sich selbst zu boykottieren gegen besseren Wissens? Und es gibt Eltern, die ihre eigenen Kinder hassen, oder Kinder, die ihre Eltern hassen, während auf der anderen Seite ein wildfremder Mensch auf der Straße ein plötzlich unerwarteterweise hilfsbereit die Hand entgegenstreckt. Worauf ich hinaus möchte. In den ersten gut fünf Stunden dieses Videos habe ich auch Themen und Behauptungen beleuchtet, die für viele Menschen ungeheuerlich klingen. Längst haben sich in öffentlichen Diskussionen Kampfbegriffe wie etwa das Wort Verschwörungstheoretiker etabliert, um einer Grundsatzdiskussion möglichst schnell den Gar auszumachen. Nein, das die Lüge vor der eigenen Haustür weilt? nein, das darf nicht sein, das kann nicht sein, lautete allzu oft das vorschnelle Urteil. Ich sage mal so, in dieser immer komplexer werdenden Informationsgesellschaft lauert der Feind, wenn es ihn denn geben sollte, heutzutage mehr im Innern als im Außen. Zu Zeiten, als die Menschen noch als Nomaden in Stämmen gelebt hatten, war das wohl ganz anders. Damals musste man als Clan zusammenhalten, um als Ganzes gegenüber der feindlich wirkenden Welt im Außen überlebensfähig zu bleiben. Doch heute ist das anders. Deshalb bedarf es auch einer ganz anderen Wachsamkeit. Ein Beispiel, ich formuliere es mal, die Suchmaschine Google ist beispielsweise weder gut noch böse. Bei einem so gigantischen Projekt wie dieser Internetdienst sind natürlich sowohl gute als auch böse Kräfte gleichzeitig am Werk. Einerseits aufklärerische und emanzipatorische Kräfte, die den Menschen helfen wollen, mehr Freiheit und Eigenverantwortung zu erlangen, und andererseits aber auch dunkle, einlullende, zensierende oder ausspionierende Kräfte, die sich den Menschen gefügig machen wollen. Wir leben heute nicht mehr in einer klar polarisierbaren Welt wo die einen nur gut und die anderen nur schlecht oder böse sind. Vielmehr leben wir in einer Art Hybridrealität, wo beide Kräfte stets zugleich am Wirken sind, wie an dem gerade genannten Beispiel mit Google erklärt. Doch worauf will ich eigentlich hinaus? Viele Menschen blocken eine Grundsatzdiskussion von vornherein ab, weil sie sich sonst eingestehen müssten, dass sie im Beruf nicht immer nur den guten Kräften dienen müssen. Was ist, wenn du beispielsweise Polizist, Lehrer oder Finanzbeamter bist und nach Jahren oder Jahrzehnten feststellen musst, dass du schleichend in einer gelandet bist? Oder du bist Arzt oder Krankenschwester geworden, weil du Menschen wirklich helfen wolltest, ihnen menschenwürdigere Verhältnisse ermöglichen wolltest. Aber dann musst du feststellen, dass es deinem Arbeitgeber nur um Profit geht und keine Zeit und keine Mittel vorhanden sind, wirklich für würdige Verhältnisse zu sorgen. Vielmehr sind die Arbeitsverhältnisse dermaßen schlecht, dass sie eher einer Patientenmisshandlung als wahrer Hilfe gleichkommen. Ich sage mal so, irgendwann wacht jeder Mensch genau an diesem Punkt aus seinem Schlummerdasein auf, alles sei gut. Denn wir leben in einer dualistischen Welt. Doch das bedeutet nicht automatisch, man müsse die Flinte ins Korn werfen, aufgeben. Ich habe mich beispielsweise auch noch nie dafür interessiert, wo genau im Leben und in der Welt ein Mensch positioniert ist, also zum Beispiel welchen Beruf er ergreift oder mit welchen Menschen er in Kontakt steht, sozialisiert ist, sondern lediglich dafür, in welche Richtung er strebt, den helleren oder den dunkleren Kräften entgegen. Genau an diesem Punkt darf sich jeder Mensch ganz still für sich die Fragen stellen, Warum habe ich ursprünglich diesen Beruf ergriffen? Was war meine Herzensmotivation sozusagen? Dann als zweites, erfüllt mein Beruf noch diesen Erwartungen von damals? Oder sind neue Faktoren hinzugekommen? Und als drittes, was kann ich tun, um wieder auf Kurs zu gelangen? Auf den Kurs meines Herzens. Also was kann ich zum Beispiel im Außen im Beruf ändern? Oder in meiner Berufslaufbahn ändern, dass ich wieder auf Kurs komme. Wir leben in einer Welt, wo das Gute immer wieder auch von dunklen Kräften überschattet wird. Es ergibt meiner Ansicht nach keinen Sinn, stets darauf zu achten, dass der eigene Ruf, also der Schein nach außen, nicht angekratzt wird. Bei so viel Aufmerksamkeit auf die Außenwirkung bleibt meist das Gute und das Wahrhafte irgendwann auf der Strecke liegen. Besser finde ich da den Weg der nicht dass man durch Höhen und Tiefen des Lebens geht und der eigene Ruf mit einem, aber im Herzen bleibst du deiner ursprünglichen Vision treu. Dann ist es auch nicht mehr so schlimm, wenn du dich einmal dabei erwischst, in den falschen Zug eingestiegen zu sein. Du kannst dann immer noch umsteigen und so deinem Herzen weiter treu bleiben. Falsches Pflichtgefühl auf einen sehr wichtigen Punkt möchte ich noch zu sprechen kommen, nämlich der Aspekt des falschen Pflichtgefühls. Dazu ein Beispiel, was ich die letzten Tage selber erleben durfte. Es geht um eine Frau, die sich von Berufswegen um alte und gebrechliche Menschen kümmert, Einkäufe für sie erledigt und mit ihnen spazieren geht. Diese Senioren sind ihr auch sehr ans Herz gewachsen. Was die anbelangt, die ganzen Diskussionen im Fernsehen, der Druck, sich gefälligst zu lassen etc. hinterlässt bei ihr aber ein sehr ungutes Gefühl. Sie glaubt nicht, dass die ihr wirklich gut tut oder zu etwas sei. Kurz gesagt, sie ist eher skeptisch und möchte von der lieber Abstand nehmen. Doch sie hatte sich trotz besseren Wissens und trotz besserer Intuition doch dafür entschieden, die über sich ergehen zu lassen. Begründung: Ihr ist gesagt worden, wenn sie sich nicht üben lässt, dann darf sie die alten Menschen nicht mehr und sie sei doch die Einzige für diese Senioren. Was soll denn aus denen werden, wenn sie da wäre? Wie solle so schnell ein Ersatz für sie gefunden werden? Und außerdem wäre sie ja dann selber arbeitslos und wisse nicht, wie es dann mit ihr weitergehen könne da sie ja selber schon über 60 Jahre alt ist und da findet man nicht mehr so schnell einen Job und schon gar nicht ohne zu sein. Meine persönliche Einschätzung zu dieser Entscheidung Fataler Selbstfürsorge hat allerhöchste Priorität. Diese Frau hätte meiner Meinung nach lieber ihrer eigenen inneren Intuition folgen sollen, als gesellschaftlichen Zwängen, die gleichzeitig einen Eingriff gegen darstellt, nachzugeben. Es ist Ihre Entscheidung, den zu erhalten. Es ist meiner Ansicht nach gerade in diesen Tagen von 2020 und 2021 von allerhöchster Wichtigkeit klar Nein zu sagen, wenn die eigene Intuition zu einem anderen Ergebnis kommt, als das, wozu die Gesellschaft einzwingen will. Wenn man Unrecht erkennt, Nein sagen, faulen Kompromissen sollte man gerade jetzt auf keinen Fall nachgeben. Eigentlich sollten alle Menschen auf der Erde gleichermaßen mit Macht und Wohlstand ausgestattet sein. Doch ich finde mich auf einer Welt wieder, wo eine winzige kleine Minderheit extrem viel Macht und Reichtum akkumuliert hat, während der Rest der Menschheit, also die restlichen 99,9 Prozent, in Ohnmacht und Armut dahin siechen und tatenlos dastehen, während zugleich unser Planet vernichtet wird. Jetzt ist die Zeit gekommen, Farbe zu bekennen, sich die naturgemäße Macht zurückzuholen, nicht durch kriegerischen Kampf, sondern durch authentisch sein, in der Liebe bleiben und notfalls durch... Ich möchte dir hier einen Kommentar von mir vorlesen, den ich Ende Dezember unter einen Facebook-Post geschrieben hatte. Eine Krankenschwester schrieb, dass sie und ein Großteil ihrer Kollegen sich nicht... Über die weit verbreitete kritische Haltung gegenüber der... Speziell bei medizinischem Personal, hatte ich ja schon in der Mitte dieses Videos darauf hingewiesen. Hier mein Kommentar. Liebe Yvonne, es ist keine Schande, nicht mehr zur Arbeit zu gehen, besonders in der jetzigen, verrückt gewordenen Zeit. Klar, du arbeitest in einem sehr empfindlichen Bereich, wo auf gar keinen Fall personeller Ausfall stattfinden darf. Doch wenn es hart auf hart kommt, geht Selbstschutz definitiv vor. In Erste-Hilfe-Kursen hast du gelernt, dass man erst dann Erste-Hilfe leisten sollte, wenn die Unfallstelle ausreichend abgesichert ist, zum Beispiel auf der Autobahn, damit dem Ersthelfer selbst kein Übel zustößt. Nun muss dein Arbeitgeber bzw. das Gesundheitsamt dir zusichern, dir kein zuzufügen. In Klammern Sonst kannst du deine Hilfe als Krankenschwester halt nicht mehr anbieten. Erkenne deine Macht. Solange hingegen die Gesellschaft noch die Kraft hat, mit emotionaler Erpressung zu antworten, zum Beispiel, dann kannst du dich nicht mehr um die alten Menschen kümmern. Solange da also noch Kapazität ist, kann es der Gesellschaft noch gar nicht so schlecht gehen. In erste hilfekursen habe ich beispielsweise von Rettungssanitätern gelernt, an einer Unfallstelle, wo es viele Verletzte gibt, man sich aber nicht um alle gleichzeitig kümmern kann, sollte man nicht denen zuerst nachgeben, die am lautesten um Hilfe schreien, sondern denjenigen, die gar keinen Mucks mehr von sich geben. Weil denen geht's echt dreckig. Denen muss zuerst geholfen werden während die, die am lautesten um Hilfe schreien oder gar unverschämt werden, wenn man nicht zuerst zu ihnen kommt, noch meist fit genug sind, sich die ersten Minuten selbst zu versorgen. Sobald dann genug Rettungskräfte da sind, wird natürlich allen geholfen. Doch zuerst kommen diejenigen dran, die reglos am Boden liegen. Im übertragenen Sinne bedeutet das, solange die Gesellschaft noch mit erpresserischem Druck agieren kann, und einem Schuldgefühle implizieren will, wie in meinem Beispiel mit der Frau. Was soll denn aus den alten Leuten werden ohne sie? Solange also noch Biestigkeit mit im Spiel ist, sind auch noch Energiereserven übrig. Das heißt, wir haben keinen wahrhaften und es wird ein falsches Spiel gespielt. Wir leben gerade in einer ganz, ganz besonderen und spannenden Zeit. Die Tage der dunklen Mächte ist gezählt. In ihrer Verzweiflung wollen sie in allerletzter Minute das Ruder zu ihren Gunsten noch einmal rumreißen und die biestigsten unter ihnen werden dies auch bis zur allerletzten Sekunde weiter verfolgen. Das Ruder rumreißen bedeutet konkret, alternativlose Realitäten zu gestalten, dass die Menschen angeblich keine andere Wahl mehr haben und in die Falle tappen müssen, also in Anführungszeichen müssen. Auf diese Weise wollen sie mit ihren Machtansprüchen wieder Oberwasser gewinnen oder zumindest so viele Seelen wie möglich noch mit ihnen in den Abgrund reißen. Doch ich sehe Hoffnung und bin guter Dinge. Warum, das möchte ich nun in den folgenden Abschnitt beleuchten. Eine spirituelle Sicht der aktuellen Situation die jetzt folgenden Worte kann ich nicht beweisen, ich kann sie nicht mit rationalen Fakten untermauern. Es ist vielmehr ein Gefühl, eine Ahnung, dass es so sein kann. Dazu möchte ich mich noch eines Begriffes aus der Yoga-Philosophie bedienen, nämlich dem Aspekt des Karmas, der ja auch hierzulande zumindest in groben Zügen von seiner Bedeutung her bekannt ist. Sehr vereinfacht ausgedrückt, gute Handlungen führen zu gutem Karma also zu guten Früchten, und schlechte Handlung zu schlechten Karma, zu Verderbnis. Karma kann man sich vorstellen wie ein Konto, das im Plus oder im Minus sein kann, in das man Pluspunkte einzahlen kann oder Punkte wieder verliert. Aber nicht ganz so wie beim chinesischen Sozialkreditsystem, also frei von Ego und Herrschsucht. Es ist mehr wie ein Naturgesetz zu verstehen. Wenn ich beispielsweise auf einem hohen Berg stehe, und in den Abgrund springe, baue ich schlechtes Karma auf, nämlich gebrochene Knochen oder sogar Tod. Wenn ich hingegen als Bauer im Frühling ein Feld bestelle, baue ich gutes Karma auf, weil ich im Herbst die Früchte ernten kann. Anderen Menschen etwas Schlechtes antun zu wollen, baut definitiv schlechtes Karma auf. Doch nun ist es so, dass man nicht unendlich viel schlechtes Karma auf sich laden kann. Je mehr man dies tut, umso mehr schneidet man sich auch von der eigenen inneren Quelle ab.